Guten Tag, hallo. Ich habe eine Botschaft für die Familien der Opfer und für die Überlebenden des Anschlags. Ich will Ihnen sagen, viel Kraft beim Gerichtsprozess, viel Kraft bei Gericht. Denn alles das ist nicht normal. Es ist schrecklich, es ist nicht gerecht. Niemand möchte sterben. Es ist nur dann gerecht, wenn Gott entscheidet, die Seele eines Menschen zu sich zu nehmen. Es ist auch für die Person selber schlecht, einem anderen die Seele zu nehmen. Es ist nicht gut, es ist nicht gerecht. Es ist eine Ungerechtigkeit, die aus Überzeugung geschah. Die Person wusste, was sie tat. Er hätte es nicht gemacht, wenn er sich nicht sicher gewesen wäre. Aber wenn ein Mensch seinen Nächsten tötet, stirbt auch er selbst. Er weiß, dass wenn er jemanden tötet, wenn er die Seele einer Person nimmt, dass er auch seine eigene Seele verliert. Ich möchte den Familien mein Mitgefühl aussprechen. Es ist ein großer Schmerz. Es tut weh. Aber kämpft, kämpft weiter. Vor Gericht kämpft. Nur wer kämpft, wird gewinnen. Es wäre nicht normal, wenn ihr jetzt aufhören würdet zu kämpfen, wenn ihr jetzt nichts tätet. Ihr dürft jetzt nicht auf die hören, die sagen, lasst es, hört auf zu kämpfen. Nein, geht weiter auf diesem Weg und kämpft. Es ist sehr schwer. Es tut weh. Wir Ausländer sehen hier viele Sachen. Uns passieren viele Dinge auf der Straße. Du triffst eine Person und sie beschimpft dich. Du begegnest Leuten in der Straßenbahn und sie reden schlecht über dich, auch wenn du nichts zu ihnen gesagt hast. Sie sehen dich und beschimpfen dich. Oh, Schwarz! Bei Gottes Liebe, Leute, kämpft auch dagegen an, kämpft auch dagegen ich möchte den Familien mein Mitgefühl aussprechen. Es tut weh. Aber seid stark. Geht weiter auf dem Weg der Stärke, hört nicht auf die Worte der anderen. Kämpft weiter. Wer kämpft, gewinnt. Danke. Vielen Dank.